Geliebtes Menschenkind, geliebte Menschenfamilie, voller Freude darf ich dich begrüßen. Voller Freude darf ich dich einladen zu dieser gemeinsamen Meditation der Fülle. Meditation, die dich dazu bringt, Deine Visionen und Deine Ziele in Deinem Herzen zu finden. Und so werden wir damit beginnen, dass wir uns mit dem Höheren Selbst verbinden. Dazu schließt Du einfach Deine Augen, Deine physischen Augen, denn dadurch öffnet sich Dein drittes Auge, Dein inneres Auge. Und in diesem Moment spürst du die wundervolle Vollmondenergie des Ostermondes, die heute so intensiv strahlt. Und diese Energie wird in dieser Meditation für immer sein. Sie wird jetzt fließen und jedes Mal, wenn du es anhörst, auch wenn es erst in ein, zwei Jahren sein würde, würde die Energie immer noch genauso stark sein, wie heute in diesem Moment. Und so öffne nun dein Herz, empfange die Vollmondenergie und spüre die sanfte Liebe, die Harmonie und die Freude. Dehne dich mit diesen Gefühlen aus, und spüre, wie es dir ganz leicht wird. Spüre auch, wie deine Gedanken wie kleine weiße Wolken am Himmel vorüberziehen. Und erlaube dir, dich in die Energien fallen zu lassen. Und nun bitte deine Seele, dich mit deinem höheren Selbst zu verbinden. In diesem Moment erscheint eine große Energiekugel in deinem Herzen, golden schimmernd, welche hinaufwandert in deinen Geist. Spüre, wie dies jetzt geschieht. Und spüre, wie diese Energiekugel sich in deinem Geist ausdehnt. Und spüre, wie nun die Energie zwischen deinem Geist und deinem Herzen hin und her fließt. Die Verbindung zu deinem höheren Selbst wird jetzt hergestellt. Die Strömungen werden langsamer und ein einziger großer goldener Ball entsteht. Ein Energieball, in welchem du jetzt schwebst. Das bedeutet, dass du nun verbunden bist. Spüre diese Energie. Spüre auch wie du ganz ruhig geworden bist und spüre diese andere Stille, diese besondere Stille, die sich so weit und groß anfühlt. Und nun spüre noch einmal die Ostervollmondenergie, Sogleich kommt noch ein weiteres Licht hinzu. Und dieses Licht des Mondes unterstützt dich nun, deine Visionen entstehen zu lassen. Und so lass nun Bilder entstehen, die deiner Fülle entsprechen. Bilder für Situationen, wo du gerne die Fülle bei dir hättest, ich gebe dir ein wenig Zeit, damit du diese Bilder empfangen kannst. Und so ist es geschehen, der Mond strahlt mit seiner wohlwollenden Energie zu deinen Visionen, zu deinen Bildern. Du spürst Kraft und Freude und du spürst... wie du nun so tief verbunden bist mit dem ganzen Universum und vielleicht kannst du sehen, wie deine Wünsche vom Universum aufgenommen werden und wie sich die Fülle in dir verankert, Denn alle lichten Wesen sind bei dir, sie haben dich begleitet, sie haben dich unterstützt und genau in diesem Moment fühlst du, wie sehr du geliebt wirst, du fühlst, dass du ein Teil vom Großen und Ganzen bist und die Liebe dich umgibt. Es ist ein so schönes Gefühl der Zugehörigkeit und das Neue, was beginnen darf, trägt das Licht der schönsten, vollkommensten Liebe aus den göttlichen Feldern deines Schöpfers. Und so trage diese Bilder in deinem Herzen und danke allem, was ist dafür, dass du heute Teil diese Energien sein durftest und dass sich alles, alles erfüllen wird, was dem Guten und dem allerhöchsten Wohle der Menschen dient. Und dann komme langsam wieder in dein Hier und Jetzt zurück und spüre, diese neue Freiheit, die du trägst. Spüre die Zuversicht und die Kraft, die jetzt in deiner Seele ruht. Dann bewege Hände und Füße und sei wieder ganz hier. Ich danke euch sehr, dass ihr mitgemacht habt. Und ich kann sagen, ich fühle mich richtig, richtig frei, richtig gut. Ihr dürft mir gerne unten in den Bemerkungen schreiben, was ihr gefühlt habt, wie es für euch war, jetzt diese Vollmond-Meditation. Und ihr dürft es auch gerne liken, mein Video, und mit euren Freunden teilen, natürlich. Ich freue mich sehr auf euch beim nächsten Video. Habt eine wunderschöne Zeit. Bis dann.